Ja, hallo und herzlich willkommen. In dem Video möchte ich zeigen, wie man ähm, bei SafeCreative seine Musik schützen kann und ihnen auch einen Creative Commons-Status geben kann. Je nachdem, wie man es braucht. Ich habe es ein paar Mal schon verwendet. Hier ist ein Beispiel auf YouTube, kommt plötzlich ähm, bei meinem, meiner Playlist eine Meldung, ähm, dass hier Urheberrechtsverletzung äh, wäre und wenn jemand ein Urheberrecht beansprucht. Habe ich recherchiert. Es kommt öfters vor, dass hier ähm, illegalerweise Urheberrecht äh, beansprucht wird für eigene Sachen, bei anderen Leuten auch. Und das war ein Lied von mir, das ich selber gemacht habe, das ich schon ähm, 2017 registriert habe. Und irgendjemand hat den Titel dem gegeben, Mr. Roboto Live, und hat irgend, äh, das auf irgendeiner Plattform dann monetarisiert. Das passiert sehr oft. Deswegen ist es sinnvoll, hier seine Rechte zu schützen. Man kann dann den äh, Link, den man nachher den ich euch nachher zeige, dann nachher da rein kopieren, wenn man diesen, diesen ähm, Einspruch macht. Ich habe ja schon Einspruch eingelegt, deswegen sieht es so aus. Ich hoffe, das klappt mit dem Einspruch, weil ich habe Hand Handhabe, hat man nicht viel international. Wenn irgendeiner hier was klaut, kann man höchstens mal sich beschweren. Aber wenn es gut klappt, wird der, Einspruch zurück, wird der Einspruch stattgegeben und der Einspruch wird zurückgezogen. Und manchmal kann man auch gar nichts machen. Jo. Jetzt hier zu der Plattform safecreative.org. Da gibt es verschiedene Versionen. Ich habe mir die Professional gekauft. Weil ich so viel Musik immer hochlade, brauche ich ziemlich viel Speicherplatz ähm, zum überhaupt mal testen. Und als, als, als Start empfehle ich einfach die ähm, freie Version. Da kann man zehn 10, 10 Registrierungen im Monat machen, wenn es nicht so produktiv ist wie ich. Ich bin jetzt ziemlich irrsinnig produktiv. Und hat 500 Megabyte Speicherplatz und muss es halt aber wir wieder wieder erneuern. Mal zum Testen. Bei der Anmeldung gibt mir seine Daten ein. Ich habe jetzt noch nie irgendeinen Telefonanruf von denen gekriegt. Ich kann überlegen, was man alles angeben kann. Wichtig ist Vor-Nachname. Dann auch der Künstlername ist wichtig. Da muss man allem zustimmen. Hier hat man dann seinen Account. Geht auf Register, möchte was registrieren, hat dann die Auswahl zwischen verschiedenen Sachen. Ich habe auch schon Bilder von meinen Covers ähm, registriert, damit dann nicht irgendwie plötzlich mal eine Klage kommt, Bilder geklaut oder irgendwas. Und ich habe gehe dann hier auf Musik, habe ein Feld, wo man auf und Drop alles reinziehen kann. Ich mache immer gleich ein ganzes ganze Bündel von Lieder, die ich dann reinziehe. Suche mir irgendwas im Explorer raus, hier habe ich mal ein Beispiel, einen Jingle. Habe ich hier drin, Lädt. Geht man auf Weiter. In der Übersicht kann man eine kleine Beschreibung reinmachen. Ich empfehle auch immer den einfach den Pfeilnamen den zu nehmen. Ich habe mir selber so eine laufende ID ausgedacht. Dann ähm, tut mir hier auch bei dem Creative Commons einstellen, was für eine, was für eine Creative Commons man äh, haben möchte. Ich nehme immer die, wo man ein ähm, zitieren muss, also eine, eine Credits machen muss. Dann, äh, wo für, ni für nicht kommerzielle frei ist, aber für kommerzielle. Die, die können sich eine Lizenz kaufen und ähm, keine Derivate, keine Mixes, Remixes, außer auf Anfrage. So mache ich das dann immer. Ich schreibe drin, keine No Derivates, aber wenn die Leute fragen, dürfen sie es meistens machen, ein Remix oder irgendwo was. Für Podcast quasi ein ausfaden ist ja auch ein Remix. Dann kann man hier entscheiden, ob man ähm, das, das, das abspielen lassen will, dass man das quasi anhören kann, sagt, oh, das ist ja halt dem sein Song, falls es da äh, Streitigkeiten gibt. Download, kann man machen, würde ich jetzt hier nicht unbedingt machen. Und ähm, man kann hier auch noch bei, bei Safe Creative People, das zeige ich nachher auch noch, kann man ein Häkchen setzen, dann ist die Musik da auch noch erschienen. Das ist eine kleine Plattform, vielleicht wird die auch mal größer, das noch ein bisschen in, in den Anfängen. Sieben habe ich den Titel rein, habe ich noch eine kleine Beschreibung gemacht in Haken mit uh, Send to Creative People. Dann habe ich hier noch die Lizenz gewechselt. Wie gesagt, auf um, Creative Commons CC by, also Credits geben. Und dann der andere Kürzel ist um, NC, non-commercial, ist, ist, ist frei, aber Commercial muss man eine Lizenz kaufen bei mir. Und uh, no derivates, also keine Remixes oder ein Ausfaden ohne Anfrage. Oder ist man mal erstmal anzubieten und dann kann man es ja zulassen. Gefragt wird. Das nächste Feld, hier habe ich auch meine, extra meinen Namen mit dem Künstlernamen gemacht, mit dem Autor, Autorenschaft, weil bei Spotify wollen sie immer den Originalnamen haben und der Künstlername kann man wieder an einer anderen Stelle wieder eingeben. Deswegen ist es immer gut, wenn beide Namen in Verbindung sind irgendwo bei der Registrierung. Also der normale Name und dann der Künstlername dazu noch. Empfehle ich eben. Manchmal gibt es ja auch Doppelungen. Also Logo Locos gibt es jetzt auch schon eine Menge. Ich habe schon so zwei, drei ausgemacht, die auch Musik machen. Von dem her. Besser, man hat es in Verbindung miteinander. Hier habe ich noch mal keinen mit Pseudonymen registriert. Da habe ich also nur als Loco Loco, Loco drin stehen Und ich habe es auch für die Band manchmal auch registriert. Da habe ich dann einfach KiloCuts oder KiloBot mit reingenommen. Geht auch. Weil diese Vollversion, die Vollversion, ist ein bisschen teuer, wo man dann mehrere Künstler anlegen kann, könnte man auch so machen. Dann hier äh, zeige ich mal, wie das dann aussieht, wenn man, wenn man so kreativ ähm, People drin hat. Können wir hier noch ein Cover reinmachen? Ihr könnt hier auch noch einen Text reinmachen, dass man Such initiiert. Also ist wie eine eigene Musikplattform, wo man seine Musik auch präsentieren kann. Aber es passiert nicht so arg viel. ist nicht so arg viel los, aber besser, es gleich mitzunehmen. Umso eher die Musik mal gefunden werden kann, umso besser ist es ja. Dann geht man nochmal auf Safe Kreativ, auf die eigene Seite, zum mal zeigen hier. Settings, mal die Einstellung euch mal zeigen. Da kann man auch noch einige Sachen sich einstellen hier. Zum Beispiel der Newsletter, den kriege ich eigentlich sehr selten, wenn es mal Sonderangebote gibt. Gibt es manchmal, aber auch seltener. Dann möchte ich auf jeden Fall eine Mail haben, in der mein Zertifikat eingehängt ist. Das, das nutze ich und verschicke ich ja immer, wenn man Lizenzen kauft. Einen Haken kann man auch rauslassen. Dann würde ich sagen, ein Profil ist auch sehr sinnvoll, dass man ein eigenes Künstlerprofil hat zu den ganzen registrierten Sachen. Das macht schon Sinn, das ist wie bei allen anderen Plattformen auch. Kann man sich ein bisschen einrichten mit Bild, mit einer Beschreibung, mit ein paar Links zu den, zu den zu, oh, mit ein paar Links zu den Social Networks, Facebook und so weiter. Also macht schon Sinn so sehen die registrierten Songs aus in der, der Button-Ansicht, man kann auch Listen-Ansicht machen. Man kann auch im Nachhinein noch Dinge bearbeiten. Ich habe zum Beispiel mit der, mit der, mit der Lizenz mal einen Fehler gemacht, da konnte ich gleich seitenweise die Sachen nochmal ändern. Also gibt immer nochmal eine Änderungsmöglichkeit. Und jetzt hier bei dem Einzelnen, was ich gerade registriert habe, geht man auf die Seite, hat oben den Link. Jetzt bei YouTube würde ich jetzt diesen Link rauskopieren, oben. Und dann in das, bei YouTube bei Argumentation, wenn ich einen Einspruch einlege für, dieses, für diese Claim-ID, dann kopiere ich den Link immer rein und schreibe für, für, für selber für meine, meine, own, meine eigenen Werke und selber veröffentlicht. Und hier den Link. Und dann klappt es eigentlich meistens, dass man wieder seine Rechte zurückkriegt. Ich hoffe, diesmal klappt es auch wieder. Ein bisschen beten ist immer dabei. Dann nochmal zu den Creative People, wie das so aussieht. Der, der eigene, der eigene Place-Bereich. Da könnte man auch ein Cover dazu noch machen, da war ich jetzt gerade noch zu faul, weil ich so viel immer bei Self-Creative äh, Self hochlade. Und ähm, hier ist dann da mein Künstlerprofil. Ja. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr mich gerne fragen. Ich hoffe, das hat ein bisschen die Hürde genommen und die Angst, ähm, seine Sachen Creative Commons äh, zu registrieren, zertifizieren, macht auf jeden Fall Sinn. Ähm, weil wir werden ständig Sachen auch geklaut, dass irgendwelche Claim-IDs mal drauf sind und wenn ich das halt klar belegen kann, ist immer hilfreich. Oder wenn ein Scooter von mir ähm, ein Video hochladen, wird sich eine Claim-ID kriegen, dass ich da auch helfen kann. Sonst ist es so peinlich. Ja. Okay.